Guten Morgen, wir begrüßen dich heute hier, ganz früh am Morgen, von einer kleinen Alp am Thunersee in der Schweiz. Wann sind wir denn aufgestanden, Hadassa? Um 5 Uhr morgens. Ja, früh muss man aufstehen jetzt im Sommer, um den Sonnenaufgang beobachten zu können. Wie war das, Hadassa? Schön. In solchen Momenten spüre ich, ja, wie Gott hier in dieser Welt noch wirkt, was er alles Schönes gemacht hat, wie herrlich er diese Welt für uns geschaffen hat. Und ich lese heute mit euch einen Text aus Jesaja 44. Dort haben wir einen Ausspruch von Gott, wo er zu den Menschen spricht. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleibe bereitet hat. Ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet, allein und die Erde festmacht. Ohne Gehilfen. Ja, wenn wir in die Natur schauen, ist er das, der alles geschaffen hat. Wir wünschen dir heute einen tollen Tag mit vielen spannenden Erlebnissen draußen in der Natur. Achte mal ganz besonders auch auf kleine Dinge, zum Beispiel ein Blümchen am Wegrand und es dir genau an, was der Herr, der Gott alles für dich geschaffen hat.